Entsprechend ist diese Erkrankung sehr ansteckend, hauptsächlich über die Hände und deshalb ist die Handhygiene bei dieser Erkrankung ganz besonders wichtig. Das muss nichts Besonderes sein, Sie brauchen kein Sterilium oder etwas, es reicht die Seife und die Behandlung mit Wasser. Meistens sind es Viren, die hinter einer Magen-Darm-Grippe stecken und deshalb auch dieser Begriff Grippe, obwohl es nicht die Grippeviren, sondern die Magen-Darm-Grippeviren sind. Wenn der Magen krank ist, wie der Name sagt, dann entleert er sich seines Inhalts, weil er nicht arbeiten mag. So kommt das Erbrechen zustande. Und wenn der Darm ein Problem hat, dann beschleunigt er die Arbeit. Das heißt, der Darminhalt wird nicht richtig verarbeitet, Er wird so schnell wie möglich nach hinten befördert, so entsteht Durchfall. Und das tut weh. Deshalb haben Kinder mit, und auch wie Erwachsene, mit einer Magen-Darm-Grippe oft ziemlich starke Bauchschmerzen, und zwar meist kolikartig, so wellenförmig. Diese Erkrankung geht zwar typischerweise und meistens nur wenige Tage, aber bis diese Erkrankung tatsächlich vollständig aus dem Körper draußen ist, vergehen ein bis zwei Wochen. Das muss man wissen, weil oftmals ähm, man sich darüber wundert, dass man auch eine Woche nach dem Brechdurchfall immer noch Bauchschmerzen hat oder der Stuhlgang ähm, ab und zu noch auffällig ist. Also ähm, damit rechnen, dass diese Magen-Darm-Grippe nicht unbedingt nach äh, wenigen Tagen schon komplett vorbei ist. Ein Wort noch zu diesem Erbrechen. Meistens beginnt diese Magen-Darm-Grippe mit dem Erbrechen und nach meiner Erfahrung dauert dieses Erbrechen etwa Zwölf Stunden plus minus. In dieser Zeit können Sie machen, was Sie wollen. Sie können dem Darm bzw. dem Magen nicht helfen. Es ist am besten, Sie bereiten einen Eimer vor und lassen es zu, dass dieser Magen, dieser kranke Magen sich zwölf Stunden lang Zeit gibt, Auszeit gibt und sich immer wieder entleert. Normalerweise und meistens, das ist meine Erfahrung, hört dieses Erbrechen von alleine auf etwa nach zwölf Stunden. Und in dieser Zeit macht es entsprechend auch keinen Sinn, irgendetwas in den Magen hineinzugeben. Und jetzt sind wir im Prinzip schon bei der Therapie der Magen-Darm-Grippe und darüber im nächsten Video. Also zwölf Stunden lang Geduld haben. Dann